So gefällt uns der Richie am besten, im Sattel sitzend. Richie, ähm, junge Pferde ist dein Steckenpferd, das ja. muss man ganz klar sagen. Deshalb haben wir uns gesagt, ähm, wenn, dann wollen wir, wenn, dann wollen wir dich auch einmal im Sattel eines Jungpferdes sehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja was ganz Besonderes, ja. was, du hier, was du uns jetzt hier gezeigt hast. Aus dem ähm, Comilfaux. Letztes Wochenende noch mit Markus so hoch erfolgreich aus einer, aus einer legendären Mutter, aus Ukinder von Hugo Simon. Wie ja. ist das zustande gekommen? Ja, also Hugo und Margit Simon ähm, haben den Hengst gezüchtet und äh, ja, haben dafür eine Reiter gesucht. Und äh, ihr erster Ansprechpartner dafür war Bernd Herbert, äh, zu dem das Pferd ähm, November, Ende November, Anfang Dezember gekommen ist, letzten Jahres. Und äh, als ich dann hierher gekommen bin, Mitte Januar, ähm, ja, durfte ich das Pferd übernehmen. Du durftest das Pferd übernehmen, unglaublich haben Kinder bekannt dafür, dass sie ein sehr vermögendes Pferd war, in Kombination mit Comilfaux, ja. muss man sagen, ähm, das hört sich von der Grundidee schon mal recht gut an. Genau. Wie war das beim ersten Mal ausprobieren, als du drauf saßt? Äh, also das war ein unheimlich cooles Gefühl, muss ich sagen. Äh, Hugo war hier, hier ähm, dabei als ich ihn das erste Mal geritten habe. Äh, er wollte sich das anschauen, ob das passt. Ja. Und äh, ich muss sagen, da haben wir schon mal auch mal einen höheren Sprung gemacht und so. Das hat sich alles sehr gut angefühlt, ja. Jetzt ist das ein bisschen fast Tiefstapelei, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und zwar unweit von hier entfernt habt ihr beiden... Also Karlchen ist sechsjährig, das muss man mal dazu sagen. Karlchen S., so heißt er, ja. ähm, ist von Margot so genannt. Herrlicher Name. Ja. Ähm, Bundeschampionatsqualifikation ähm, mit einer Note, die musst du uns einmal sagen. Ja, das äh, war eine 9,8. <lacht> mit einer, einer 9,80 schon mal für, für, Warendorf, für Warendorf qualifiziert. Bisschen untypisch eigentlich so, wenn man das sieht für Kummel weil eben ja. ähm, unglaublich groß, langbeinig, ja. lang, großzügige Linien. Ähm, ja. Also das ist schon... Vielversprechender, vielversprechender Youngster. Jetzt wollen wir aber nicht nur alleine ähm, über Karlchen sprechen, sondern wir wollen so ein bisschen über das reden, ähm, was ähm, Richard Vogel auszeichnet, Jungpferdeausbildung. Ich hatte gefragt, ob du etwas mit uns machst, was, ähm, was du gerne mit jungen Pferden machst, was, du, ähm, was einen besonderen Sinn macht. Für was hast du dich da entschieden? Ähm, ja, ich habe mich jetzt äh, relativ äh, sicher oder relativ schnell dafür entschieden weil ich das sehr häufig mache, mit euch hier Gymnastik reinzuspringen. Ja. Weil ich einfach ein großer Fan davon bin und, und als, als, gerade zum Beispiel auch in Karlchens Situation. Er hat äh, auch Anfang des Jahres schon äh, springen für der L&M gegangen. Und ähm, Hugo hat das dann auch sehr schnell gefördert, dass er auch mal ein M-Springen auf Fehler und Zeit geht. Und daher kennt er wirklich Parcours und, und hat da auch schon echt einen guten Instinkt. Und insofern, glaube ich, muss man das gar nicht mehr bis zum gehen nicht, nicht mehr mit ihm trainieren. Und so ein bisschen Gymnastik rein, einfach zum, zur Schulung des Sprungablaufes, tut ihm daher glaube ich fast besser, als wenn man ihn jetzt äh, nur Parcours springt. Ist es so, dass du ähm, bei großen Jungs ist das ja so, wenn die schnell groß werden, die müssen erstmal so ein bisschen in ihren Körper reinwachsen. Ja, die, können, ja. die haben am Ende am Anfang noch nicht so, so ein ganz ähm, ja, so einen selbstverständlichen Bewegungsablauf. Ja, ist das ja. auch mit so einer Situation, dass man sagt, Mensch, gerade eben, wenn immer gleiche Abläufe sind, ähm, lernen gerade auch große Pferde das vielleicht ein bisschen leichter? 100 Prozent, genau. Also gerade große Pferde, die manchmal wirklich lernen müssen, so ein bisschen mit ihrem eigenen großen Körper umzugehen. Ich glaube, für die ist so eine Gymnastikreihe unheimlich lehrreich. Wie du sagst, sie kommen immer wieder in dieselbe Situation und Stellen dadurch fest, wie es für sie am einfachsten fällt, mit so wenig Aufwand wie möglich den Sprung mit einer guten Technik zu überwinden. Also daher finde ich das sehr sinnvoll. Ja. Lösungsphase, Lösungsphase haben wir gerade schon ähm, vorhin auch schon intensiv gemacht. Also sind wir mal gespannt jetzt auf die, auf die ersten Sprünge von, von Kerlchen. Ja. Wie gesagt, das, das Ziel ist jetzt im Grunde, dass er da einfach relativ lässig das erstmal macht. Man kann hier schon sehen, ähm, Karlchen hat einen sehr großen Galopp ja. und äh, ihm wird auch meistens am Turnier in den Kombinationen immer relativ eng. Und das können wir hier jetzt auch feststellen. Ähm, man, wenn man das jetzt sieht, kann man sagen, Mensch, das steht aber wirklich eng. Das muss man weiterstellen. Ich bin jetzt wir machen das heute gar nicht zu hoch und dann finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn das, für ihn so ein bisschen ein Ticken eng steht, damit er das eben lernt. Ja. Sogar, Aber das ist nicht extra eng, sondern am nee, Ende das ist steht, es im Endeffekt das das ist die ganze... Normal. Das steht normal. Also, wenn ich jetzt einen hätte mit einem kleineren Galopp, dann ja. würde das eher sogar ein Ticken weiter werden. Ja. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, das für ihn jetzt im Training schon extra weit zu stellen. Ja. Weil auf dem Turnier muss er auch dieselbe Kombination springen wie alle anderen Pferde. Also. Nicht leicht machen, er muss lernen genau. mit, der, mit der Situation. Also mich jetzt mit Absicht äh, erschweren. Ja. Aber schon jetzt im Training ihm das einfach über kleine Sprünge schon ein bisschen ja, schulen, dass er in den Kombinationen den Galopp bisschen verkürzt. Aufgefallen ist er ist im Körper, wobei er groß, unglaublich ja. schnell. Ne? Ja, ja, das ist er, ja. Das ist ähm, also da machen wir nochmal noch die, noch die, noch die Reihe? Ja. Die Ideen, die du hast, die du einfließen lässt für die Ausbildung von jungen Pferden, ist das so, das ist ja nicht alles intuitiv. Wer waren da so Leute, wer waren da so die Personen, die dich da ja auch so besonders geprägt haben? Was würdest du sagen? Ich muss sagen, die alle aufzuzählen, das ist fast unmöglich. Ja. <lacht> das waren unheimlich viele, also ich genieße es auch, wenn ich von Leuten mir viel abgucken kann. Ja. Das hat schon angefangen in ganz jungen Jahren bei meinem Onkel Richard Krohm. Ja. Ähm, der zwar selten bei mir zu Hause wirklich tatsächlich vor Ort war, aber mit dem ich mehrmals die Woche äh, telefoniert habe und Videos hin und her geschickt habe, mich beim Training okay. gefilmt habe äh, und dann telefoniert habe, Mensch, was können wir verändern, wie wie geht's besser. Also er hat mich da sicherlich am meisten weitergebracht in den jungen Jahren. Und dann ähm, ja, habe ich natürlich hier erstmal in meiner Lehre bei Bernd und Martina Herbert unheimlich viel profitiert. Ja. Ähm, ja, also das war, denke ich, unerlässlich. Und dann äh, ja, In Riesenbeck nimmt man auch noch ein bisschen was mit. Ein bisschen was ist gut. Also das, <lacht> äh, denke ich, war dann natürlich äh, noch mal ein sehr großer Schritt, den äh, ich da machen die, konnte. Ja. Äh, reiterlich einfach, äh, da habe ich noch mal sehr, sehr viel gelernt. Und konnte mir von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten und vielen verschiedenen Reitern eben da, was abgucken. Wollen wir die ich Reihe noch sein. so lassen oder sollen wir, sollen, wir was, sollen wir noch was verändern, bevor wir dann die, ähm, die, die Reihe mit den Ochsern nochmal machen? Ich denke, ähm, wir können es auch hierbei belassen. Ja. Ähm, das hat er jetzt eigentlich gut gemacht, hat sein schon genutzt und ähm, machen wir bei der Ochserreihe weiter, ja. würde ich sagen. Du hast gerade auch so ein bisschen so die Stimme noch mitnehmen müssen, ist das so ein bisschen auch so, dass dieser, dieser Ehrgeiz, den er einfach auch noch hat, der, ja. der auch noch gerade eben so rein, auch noch mal so ein bisschen deutlich wird, dass man ihn so ein bisschen gucken muss, dass man ihn auch ein bisschen bei Ruhe behält? Genau, ja, also jetzt nicht, sogar nicht mal nur bei rein, auch im Parcours, das öfters mal erfährt. Ja. Er, was ja auch sehr positiv ist, das will ich hm. ihm überhaupt nicht nehmen, ja. deswegen versuche ich ja auch nur so ein bisschen mit der Stimme ein bisschen auszugleichen und jetzt gar nicht da zu viel mit Sitz und Hand einzuwirken. Also dieser gesunde Zug und Wille zum Sprung ist ja was Positives, das will ich ihm gar nicht nehmen. Ja. Ich wäre jetzt allerdings, wenn ich das noch gefördert hätte, zu dich gekommen und daher habe ich ein bisschen die Stimme eingesetzt, ah, okay. äh, um, um den, ja. Sollen wir es nochmal so lassen? Oder sollen genau, oder? ich würde es einmal noch so lassen, Ja, okay. ihr kennt das zwar, aber trotzdem einmal, um das nochmal abzusichern, so rüber und dann können wir das bisschen erhöhen. Sehr gut. Okay, jetzt sprechen wir wirklich schon sehr locker, ich denke, jetzt können wir ich das möchte. erhöhen. Ja, wenn man so einen ähm, Youngster, den Hugo selber gezogen hat, so zur Verfügung stellt, ähm, das, ist, das ist auch schon so eine kleine Ehe, oder? Als man dann als gehört, dass, meine Güte, ähm, er hat dich dafür auserkoren, ähm, ja, das, sein, ja. sein eigenes Suchtprodukt, Hanks aus seiner Ukinda zu ja. zeigen. Ähm, was, wie war deine Reaktion, als er dich gefragt hatte damals? Doch, schon. Also Ich habe natürlich überhaupt nicht lange überlebt. Da äh, war ich, ja. war ich äh, sehr begeistert. Und ja, wie, wie du sagst, das ist schon ein bisschen eine Ehre auch. Mhm. Und äh, ich genieße es auch, mit ihm äh, wirklich öfters auch zusammen zu trainieren. Ja. Oder wenn Fragen aufkommen und er ist jetzt halt nicht hier. Er wohnt nicht weit von hier, eine Dreiviertelstunde. Aber ist jetzt auch nicht jeden Tag hier. Aber ich kann ihn jeden Tag anrufen oder egal, wenn was ist, immer. Anrufen und um Rat bitten. Also das ist schon auch ein Riesenvorteil für mich. Ja. Und mit dem großen Vorteil erkennt das Pferd in- und auswendig also eigentlich Zuchtprodukt. Genau. Erkennt dann auch so Sachen von Kinder wie die wahrscheinlich auch noch ja, so ein bisschen war. Ja. Also, also dass er man hat da schon wahrscheinlich vergleicht auch von der Mutter. Ja, ähm, ja. Das, das, hilft schon weiter. Ja, und da, das, das hilft. Ist, schon. Man kann davon profitieren. Tolle, tolle, Kombination. So machen wir, nochmal die Reihe. Genau, ja. Jetzt habe ich es ihm natürlich noch ein bisschen schwer gemacht, hätte ihm natürlich noch mal ein bisschen Platz geben können. Muss das, das geht auf meine das geht ja. auf meine Kapfe. Das war kein das. Problem, dafür machen wir es. Ja, dass wir einfach, ich unterstütze ihn ja jetzt gar nicht groß, ich gebe gar ja. nicht zu viel Bein, damit er selber sich entwickeln kann und selber so ein bisschen die Ochse springt. Ähm, ich würde es jetzt noch einmal wiederholen ja. und einfach den hinteren Ochse noch mal einen Ticken breiter machen. Ja. Und ähm, dann schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Ich glaube, da freut sich nicht nur der Reiter, da freut sich auch der Züchter, glaube ich. Ne? Ja. das hoffe ich. <lacht> ja. Nee, das glaube ich auch, ja. Ganz, ganz, ganz toll. Wie sind jetzt, wie sind jetzt, wie sind die weiteren, wie sind die Ple weiteren Pläne jetzt für Karlchen? Ähm, ja, also das relativ kurzfristig steht ja jetzt schon äh, das Bundeschampionat an in Warndorf. In 14 Tagen, sind gar keine 14 Tage mehr, genau, fast nur noch 10 ganz. Tage geht schon los. Ja. Ja. Also morgen in einer Woche fahren wir schon hin, genau. Ja. Und ähm, ja, darauf hin machen wir jetzt... Haben wir jetzt die letzten Wochen viel Konditionstraining gemacht? Ja. Und ähm, ja, tun jetzt noch so ein bisschen gymnastizieren. Machen gar nicht mehr zu viel, dass er da dann schön frisch ankommt. Und ähm, ja, versuchen da unser Bestes zu geben. Bundeschampionat hat einen ganz besonderen Reiz, hat ähm, den Reiz im Endeffekt, dass ähm, nicht nur die besten Pferde sich mhm. miteinander ähm, dort messen, sondern es sind darüber hinaus auch wirklich viele Top-Ausbilder, ja. die einfach da sind. Ist das auch ein bisschen so, dass man sagt, meine Güte, gerade auf so einem Bundeschampionat möchte man sich einfach auch nicht nur sein Pferd gut in Szene setzen, sondern sich selber natürlich auch, ähm, gerade dann, wenn man wie du einfach so ein... Ähm, auch noch recht jung, selbstständig gemachter ähm, Ausbilder von jungen Pferden ist? Sicher, also ich freue mich unheimlich darauf. Ich bin noch nie dort geritten, muss ich sagen. Ja. Aber es war schon immer mal wirklich äh, ein Traum, da einfach auch an die Start zu gehen. Äh, weil, wie du sagst, also ich denke, das hat doch noch einen ho sehr hohen Stellenwert in Deutschland, das Bundeschampionat. Und sich da zu messen und, und auch, ja, natürlich will man seine Pferde optimal da präsentieren, aber auch für sich selber ist das, glaube ich, eine Plattform. Und ja, da freue ich mich drauf. Um, und, äh, um, um sich da zu um zeigen. Tazipumpen. Toll. Karlchen S aus dem, ja. aus dem Hause, aus dem Hause Simon. Von, von Hugos von Ukinder. Hugos ähm, ja, jetzt würde ich sagen, jetzt geht es ähm, wieder raus aus dem Sattel und dann freue ich mich, dass es dann weitergeht mit unserem mit unserer illustren, tollen Gesprächsrunde. Ja. Jetzt haben wir gerade Hugos Pferd gesehen und da freue ich mich, dass wir Hugo auch noch einmal ganz kurz. Das war Zufall, müssen wir ganz ehrlich sagen, ja, dass du, dass du auch hier bist. Das war gar nicht, das war gar nicht geplant. Ähm, ein Youngster, den du bei Richard hier hast. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass du, dass du, dass du den hier zu Richard gestellt hast? Das war ganz einfach. Ich war im November war ich hier am Turnier mit meiner, mit meinem Mädchen. Die Dominik, Michelle, die hat meinen Hengst geritten und dann oh. habe ich gesagt, jetzt sollte er höhere Klassen gehen. Da habe ich zu Bernd gesagt, du, wenn du jetzt nicht so viel zu tun hast, kann ich <lacht> dir den doch bringen, weil wir wollten äh, Urlaub machen im Dezember und aufs Boot. Und da sagte er, ja, kein Problem, jederzeit. Ich sage, du kannst ihn ja, ich bringe den hin, kannst ihn ja drei Tage probieren, ob er dir liegt. Da <lacht> sagt er der, der drei Tage, das ist fantastisch, war alles klar, wir fahren in... Urlaub, Dings, kommen dann am 28. Dezember zurück. sag ich, wie hast geklappt? Alles aus, sagt, ich, ich habe was für dich. Das musst du vielleicht angucken. Bei, bei mir war schon früher der Richard Vogel und der reitet eben Springpferde etwas vorteilhaft, da wie ich. Ich sage, das brauche ich nicht. Du reichst mir, das ist schon in Ordnung. <lacht> so, also, ah, ich kenne ihn nicht. Sag ich, ich kenne Du kennst ihn nicht. Ich, ich habe noch nie gesehen. Ich kenne ihn auch nicht. Ich sage, wir kommen am 2. Januar, kommen wir gefahren, da können wir uns das hier mal angucken. Ich komme am 2. Januar hierher gefahren, kommt ein junger Mann entgegen und sagt, Tag Herr Simon, ich bin derjenige, den Sie nicht kenne. Also, <lacht> so, denke ich, das passt ja gut. Wir haben ihn aufs Pferd gesetzt und das sah sehr ordentlich aus, muss ich sagen. Das hat er sehr gut gemacht. Sage ich, du, äh, Bernd, wenn du das magst, der bleibt bei dir stehen, mhm. wenn du das magst, dann machen wir das, dann lassen ihn reiten. Ja, sagt er, der kann das ein bisschen besser wie ich. Und ich habe ob er es besser kann, das werden wir sehen, aber lass mal. Halt. So, und dann haben sie das gemacht, gemacht, dann ging er aufs erste Turnier, dann hatte ich über zwei, drei mal zwei, dreimal mit ihm trainiert, dann ging er aufs erste Turnier, und das war hier in Fernheim, und das war sehr ordentlich. Da hat er zwei Springen gereden, zwei gewonnen, aber sehr ordentlich. Und so ging es weiter, und mittlerweile war er ja mit dem Pferd er hat einmal eine Sichtung geritten für das Bundeschampionat mit 9,8. Ich sag aber bitte nicht, das war ordentlich. Das war ja, ordentlich, ist ja nur eine 9, <lacht> aber er war sehr gut. Okay, also das war schon ein bisschen mehr als nur, ja, als nur das ordentlich. War, ja, und mhm. hat auch danach auch zwei Sterne damit gewonnen, also sehr sehr erfolgreich. Mhm. Ja, und so haben wir uns kennengelernt und ich habe ihm dann gesagt, gut, da wollte er gerne aufs Bundeschampionat mhm. und da habe ich gesagt, ich habe auch noch eine Studie, die könntest du eventuell reiten da habe ich sie zum Turnier gebracht, auch ein sehr gutes Pferd, ein fünfjähriges Pferd, mit mhm. dem war er auch gleich 9,0, hat sich auch fürs Bundeschampionat qualifiziert. Jetzt lohnt sich die Fahrt auch eher. Und da habe ich gesagt, jetzt können wir losfahren. So. <lacht> und jetzt fahren wir zum Bundeschampionat. Und hier war ich heute nur per Zufall, weil ich die junge Stute an sich sehen wollte. Jetzt habe ich auch Kalchi gesehen und nachher trainieren wir ein bisschen die Stute. Was meinst du, was ist so ein bisschen das Besondere, was ähm, Richard Vogel auszeichnet, ganz besonders ähm, bei, den, bei seinen jungen Pferden? Ja, der Richard hat viel Gefühl mhm. für, für, für den Galopp, für die Distanzen und ist eine coole Socke. Also den Recht so schnell nichts auf. Manchmal etwas zu cool, da lässt sich oft viel Zeit, bevor er an die Stadt geht oder so. Das ist das, was ich eben nicht so gerne mag. Ich bin immer gern 10, 15 Pferde vorher am Abreiteplatz um sicher zu gehen. Das kann ja beim Ringard schon mal passieren, dass er etwas später kommt. Aber er kriegt es immer geregelt. Also das, was wir jetzt schon gesehen haben, muss man ganz ehrlich sagen, das sieht, das sieht wirklich toll aus. Ja, er macht Ach, das wirklich gut. Macht er, macht er wirklich gut. Hm, Comilfo, ein Hengst, sechsjähriger ja. Hengst, Comilfo aus Ukinder, Wenn man genauer hinguckt, Comilfo sieht man nicht so richtig. Nein. Ähm, man sieht diejenigen, die sich an Okinda noch erinnern. Ähm, Mehr Okinda. Er hat, hat auch das Springvermögen von Okinda. Oh. Aber gut, was sagen wir? Springvermögen von Okinda, Comilfo hat jetzt die Europameisterschaft, Bravourös bestanden. bestanden, also das ist mhm. schon gut. Und äh, wenn er den Ehrgeiz von der Ratina Z, wo vor abstand, hat, dann passt das schon. Was, machte, was zeichnete Ukinder damals noch ein bisschen aus? Was war für dich das Besondere an dieser Stute? Die Ukinder hatte unheimlich Springvermögen und war ziemlich vorsichtig. Mhm. Die Reitqualität war nicht so gut. Ja. Und damals, wie wir sie decken gelassen haben, da habe ich überlegt, wir müssen so einen kleinen Gummiball nehmen, mhm. der schöne Technik und alles hat und gut zu reiten ist. Mhm. Und da sind wir damals auf den Co. Vogel gekommen. Und da habe ich gedacht, sie groß, viel Springvermögen und der Kleine ein bisschen pfiffiger und so, das müsste passen. Und so ist sie eben uh, ist rausgekommen. Grauschen. Aber sie hat auch noch zwei sehr gute Nachkommen von E.T. Ah, Vom, ja. Klon, ist vom Klon. Vom Klon vom E.T. Ja. Und das sind zwei, ein Jetzt ein vierjährige und ein dreijährige das sind auch zwei Ausnahmen für also Wir hatten einfach Glück mit der Stude, mit ja. der Zucht. Und es ist ja auch sehr wichtig, wenn man züchtet, eine gute Stude zu haben. Sonst ist es meistens, geht es meistens nicht so auf. Der Hengst alleine macht es nicht. Kommst du zum Bundeschampionat zum Gucken? Ja, wir fahren selber hin zum Bundeschampionat und wollen uns das angucken. Das ist ja wie unser Urlaub. Mhm. Und ich wünsche euch beim Urlaub ganz, ganz viel, nicht nur viel Freude, sondern auch ganz viel Erfolg. Das Karlchen, nicht nur Karlchen, wie heißt die Stute? Co äh, Charisma. Charisma. Ja. Das ähm, die beiden Pferde aus der Zucht von Hugo Simon. Ja. Ähm, vielleicht, wenn möglichst, wieder 9,8. Dann gibt es einen riesigen ja, Jubel. Ja, ich glaube, glaub, das dann. wird schwierig. <lacht> also, das ist ja wirklich, auch bei dem Ritt, das hört sich ja so an, 9,8. Aber bei dem Ritt war alles richtig. Eine 10,0 zu geben ist ja fast unmöglich, das machen ja kaum Richter. Aber das war wirklich. Nah dran. Ich, ich saß da als Zuschauer mit dem Moa zusammen, der spanische Reiter. Ja. Er hat gesagt, er ja, muss ich jetzt eine 10,0 kriegen. Ich sage, <lacht> das gibt's es nicht. Ich sage, wenn es eine 9 kriegt, reicht das. Mehr gibt es hier nicht. Mhm. Aber das war auch berechtigt, muss ich sagen. Weil es, mhm. Man kann es ja auch im Clip My Horse verfolgen, kann man es sich anschauen. Das war einfach. Ein Jahrhundert wird wieder so ist. Ein toller Redner. Ja, wir drücken fest die Daumen. Danke, Hugo. Schönen Dank.